Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man mit dem Geomanager und der Umkreissuche einfach Termine planen kann. Wir starten mit der Karte und ich sehe wieder mein Zielgebiet im Raum Berlin. Ich setze für die Umkreissuche einen Mittelpunkt. Ich kann das entweder direkt auf der Karte tun oder ich könnte auch eine Firma wählen. Eine bestehende Firma aus der Karte. Diese wird als Mittelpunkt übernommen und nun sehe ich hier im Umkreis von 5 Kilometer meine Zielfirmen. Mit Klick auf Übernehmen wird diese Auswahl in eine weitere Selektion übernommen. Diese Liste befindet sich hier unterhalb der Karte. Ich möchte in meinem Beispiel nach Organisation filtern. Ich wähle hier zum Beispiel alle Edeka-Märkte aus und bekomme neun Stück angezeigt. Mit Klick auf Tour planen wähle ich den gewünschten Tag, Dienstag der 24. und das System erstellt mir für diesen Tag eine optimale Tour. Mit Klick auf OK kann ich das in den Kalender übernehmen und sehe nun für Dienstag meine geplante Route. Ich kann hier zusätzlich noch Tour Start und Tour Ziel wählen und die Route auch optimieren lassen. Wie gewohnt sehe ich im Kalender alle Informationen zu meinem Termin sowie Reisezeit, Distanz und Abfahrtszeit. Bin ich mit der Planung fertig, kann ich diese im CRM speichern. Die geplante Wochentour wird in einer Übersicht nochmals kompakt dargestellt und kann per Knopfdruck auch an Excel übergeben werden. Vielen Dank.